Also ich bin Hanna Guyo, ursprünglich komme ich aus Finnland, äh, habe dann Fremdsprachen und Sprachwissenschaften studiert, äh, danach äh, in ganz vielen Ländern äh, gewohnt, alleine oder dann später mit Familie. Und hier in Deutschland seit 2013 habe ich dann die Frauenakademie und das Transkulturelle Lernhaus der Frauen kennengelernt. Und das hat mich dann motiviert, mich weiterzubilden zur interkulturellen Trainerin und auch in Richtung positive Pädagogik. Ja, also das Lernhaus ist ja ein Konzept, wo die Sprache uns verbindet und es, es ist nicht, nicht irgendwie, wir, die Frauen brauchen keine bestimmten Sprachkompetenzen haben, weil wir haben ja alle Sprachkompetenzen, wir können miteinander kommunizieren und deswegen zum Beispiel hier in Deutschland wird ein bestimmtes Sprachniveau erwartet und bei uns ist das Wichtige, dass wir einfach eine Beziehung mit den Frauen haben können, egal welcher Hintergrund. Wir schauen überhaupt keine Grammatikfehler und solche, sondern es ist wirklich Kontakt zwischen Menschen, wo die Sprache keine Barriere macht. Klar, wir haben die Theorien und die Methoden, die wir vorstellen und die wir miteinander arbeiten. Aber das Lernen passiert äh, in der Gruppe, es passiert, äh, die Frauen lernen miteinander und voneinander und die Sprachkompetenzen kommen eigentlich dann, äh, einfach daneben. Es passiert einfach, weil alle irgendwie zusammen sind und weil diese Kontakt und Akzeptanz schon da sind und dann ist es für alle, auch diejenigen, die vielleicht ein bisschen unsicher im Sprechen sind, dann ist es viel leichter schon zu kommunizieren. Also das ganze Lernhaus ist ja eine, eine unglaubliche Reise, würde ich sagen. Und durch diese Mischung von, von verschiedenen Frauen. Wir wissen ja niemals, wie unser, wir planen unseren Tag, aber wir können niemals wissen, wie unser Tag aussieht und jedes Mal äh, aus jeder äh, Sitzung, wenn ich sage, komme ich raus mit so viel Energie, mit so viel Hoffnung, dass eigentlich die, die Frauen so viel gestalten und auch dann als Kulturmittlerinnen später so viel in, diese, in Familie, in Beruf, in ganze Gesellschaft einfach Dinge bewegen können, weil da so viel Energie, so viel Wissen, so viel Kraft einfach rauskommt.